Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute ein Tool vorstellen kann, das man neben Streamlabs dafür einsetzen kann, virtuelle Konferenzen durchzuführen oder eigentlich eher hybride Konferenzen. Und wie das Ganze funktioniert, möchte ich Ihnen ähm, an einem Beispiel zeigen, illustrieren, das ich hier alleine aufnehme und deswegen keine Hilfe von außen habe, aber ich hoffe, man kann daran ganz gut erkennen. Wie das Ganze funktioniert. Zunächst Manicam, was versteckt sich dahinter? Ähm, dazu wechsle ich kurz auf die Browser-Ansicht. Manicam ist ein kommerzielles Tool, das man im Moment relativ preisgünstig erwerben kann, ähm, denn es gibt eine Herbstoffensive und diese Herbstoffensive wenn man hier auf Lebenszeit umstellt, hat man eine Lifetime-Lizenz für umgerechnet ungefähr 50 Euro. Und damit kann man mit ManyCam arbeiten. ManyCam ist ein, muss man sich vorstellen, ein Mehr -Ebenen Programm, mit dem man gleichzeitig streamen und aufnehmen kann. Alles das, was ich bisher weiß, ist, dass es etwas stabiler läuft als das frei verfügbare Streamlabs OBS. Von der Funktionalität her nehmen sich beide nicht sehr viel, insofern ähm, ist äh, Ihnen die Wahl überlassen, mit welchem Tool Sie arbeiten möchten. Ähm, ich möchte Ihnen aber heute ManyCamp vorstellen aus ganz verschiedenen Gründen, denn ich denke, dass man damit eine virtuelle Konferenz aufsetzen kann oder eine hybride Konferenz. Ähm, zunächst erstmal zum Ausgangssetting. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Tagungsraum der Technischen Universität in Dresden. Nehmen wir an mit 20 Personen und sie haben Vorträge in diesem Raum und sie haben Vortragende und Gäste von außerhalb, die gleichzeitig mit an der Konferenz teilnehmen wollen, mitdiskutieren möchten und sie streamen alle Inhalte live auf eine Videoplattform, zum Beispiel nach YouTube. Ähm, an Settings vor Ort brauchen Sie dafür folgende Dinge, also an Hardware. Sie brauchen ein Raummikrofon, ich empfehle die Logitech Group. Sie brauchen eine hochauflösende Kamera, das kann ebenfalls die Kamera aus Logitech Group sein. Und eine zweite Kamera, sodass Sie Vortragende und Publikum gleichzeitig im Blick haben. Vortragende sollten ein ähm, Headset tragen und dieses Headset speisen Sie als eigene Tonspur in Manicam ein, genauso wie Sie ähm, die Raumaufnahme äh, der Logite des Logitech Group-Systems ähm, einspeisen in Manicam. Nach draußen und mit den Gästen, die vor Ort sind und mit den Vortragenden. Ähm, oder Moment, wir machen, ich denke, wir wählen das anders. Ähm, können Sie eine Videokonferenz etablieren. Das ist im Moment, das, was Sie sehen, ist ein Hangouts Meet. Ähm, der funktioniert ähnlich wie, oder Hangouts funktioniert ähnlich wie Zoom. Sie sehen mich jetzt hier in einer verkleinerten Darstellung äh, in eine Logitech Group Connect Connection, Conference Connection. Und hinter mir, Sie sehen mich vielleicht winken, steht mein Smartphone mit einer Raumkamera. Die Präsentation, die Sie gerade sehen, wird über ein drittes Telefon eingespeist, das nicht hier im Raum ist, um Rückkopplungen zu vermeiden. Das wäre so ein typisches Setting, wie man einen Hangout realisieren kann. Und Sie sehen jetzt schon, wir sind hier mit einer Kamera online. Das heißt, das wäre zu wählen, dass man zwischen Vortragenden und Publikum hin und her schaltet. Also Publikum, das wäre da hinten. Und jetzt ist die entscheidende Frage, wie bekomme ich das in, einen äh, in ein ansehnliches Setting? Und dafür kommt ähm, ManiCam zum Zug. Das blende ich jetzt Ihnen hier ein. ManiCam ist eine Software, mit der Sie aufnehmen, streamen und dann in 60 Frames und 1080p gleichzeitig streamen und äh, aufnehmen können. Ich starte jetzt mal hier die Aufnahme und wähle nicht explizit nicht ähm, den, ähm, den, den Stream zu YouTube und gehe hier sofort einmal in die Audio Settings, um einzustellen, was ich denn eigentlich aufnehmen möchte. Nämlich einmal hätte ich gern den System Sound aufgenommen auf diesem Video und ich hätte nicht mein Mikrofon hier aufgenommen, sondern ich hätte gern das Samsung, den Samsung Wireless Receiver, Obwohl, wir können das jetzt eigentlich mal so machen, dass wir die Connect-Cam dieses Video aufzeichnen lassen, so dass Sie sehen, dass ich sie hier nicht das Licht führe. Also das heißt, die Aufnahme, die Sie jetzt gerade hören, wird über Samsung geregelt. Ähm, die Aufnahme, die ich jetzt mit ManyCam mache,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 die Vortragenden und Mitdiskutanten und einer der Vortragenden auswärts, zum Beispiel derjenige, der hier nur im Rücken zu sehen ist, zeigt gerade eine Präsentation. Das Kachelsystem bei Hangouts ist festgelegt, das heißt, wir haben fest angelegte Bildschirmbereiche und es gibt dann auch die Möglichkeit, dieses Layout zu ändern und hier ein Kachelsystem einzustellen. Bei dem Sie einstellen können, und das ist neu, das war bis vor wenigen Tagen noch nicht möglich, ähm, wie viele Kacheln gleichzeitig zu sehen sein sollen. Ähm, ganz kurz, äh, versuchte ich das jetzt, ähm, können wir bis zu 49 Kacheln ähm, realisieren. Das möchte ich aber überhaupt nicht, ähm, ist dann für die Diskussion aber zum Beispiel äußerst sinnvoll. Gut, an der Situation wird sich jetzt erstmal nichts ändern. Ich bin hier, da draußen sitzt ein Gast.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 das sind Bildbereiche, die ich aus Hangouts Meet direkt nach ManyCam transferiere, ohne dass mir das sonderlich wehtut. Ich zeige jetzt noch mal ganz kurz die einzelnen Leerbereiche, das heißt, hier können Sie die Layer an- und ausschalten mit Blank Files. Noch das wäre die Präsentation in Hangouts Meet und jetzt Ups. Das habe ich schon ausgemacht. Das wäre meine Präsentation vor Ort, die ich benutze und nochmal umgeschaltet nach Google Meet. Und dann können Sie natürlich an den Bereichen, das will ich Ihnen jetzt ganz kurz noch zeigen, da natürlich auch neue Layer hinzufügen und da würde ich jetzt mal versuchen, eine Webcam einzustellen. Mal sehen, ob das funktioniert. Kann ich nicht benutzen, weil ich sie gerade für die Aufnahme hier in Streamlabs OBS benutze.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 so Konstruktionsgrammatik suchen, denn das ist die, die uns schlussendlich interessiert hier in, dieser, in diesem Zusammenhang. Und ich führe Ihnen das jetzt einmal ganz kurz vor am Beispiel, nämlich ich würde hier einen neuen Layer installieren, würde hier eine, äh, eine App wählen, das wäre in dem Fall Telegram. Und dann wird Telegram aufgeblendet. Und um das jetzt... Ähm,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 Jetzt sehen Sie hier den Einstellungsbildschirm. Also manchmal funktioniert die, die App-Aufnahme eben auch nicht so, wie man sich das vorstellt. Aber wir machen jetzt mal, ah, wir probieren mal was ganz anderes aus. Ähm, wir nehmen mal den Fullscreen. Also das wäre jetzt, jetzt mein ganzer Bildschirm, den ich hier einstelle. Und Sie sehen hier den, den Telegram-Chat und die Präsentation mit. Ähm,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 Kameras wegschalten, den Pausenscreen einblenden, den Untertitel wieder einblenden. Moment, jetzt können wir das mal korrigieren. Können Sie auch eine Menge anlegen. Pause. So. Und dann beenden Sie einfach die Aufnahme. So, Das war das Stichwort ähm, Manicam. Manicam, ähm, ähnlich wie Streamlabs OBS, um das noch einmal zu sagen, großartig geeignet, um unterschiedlichste Formate ineinander zu bringen und miteinander und zueinander zu bringen. Und so ist es möglich, ähm, virtuelle Konferenzen und hybride Konferenzen mit einem Tool, von einem Rechner aus, das heißt mit einer Konferenz, Zoom oder Hangouts, und einem Videoschnitttool, ManyCam oder Streamlabs OBS direkt zu YouTube zu schießen oder zumindest erstmal aufzunehmen und dann zeitversetzt zu veröffentlichen. Der Reiz besteht aber natürlich darin, dass man dann sagt, dass das Publikum von außen in einer öffentlichen Telegram-Gruppe mitdiskutieren kann, ohne selbst im Hangout präsent zu sein. Obwohl das können Sie natürlich auch zulassen. Ich hoffe, dass Ihnen dieses kurze Tutorial erst erstmal einen guten Einblick gegeben hat in das Tool und wie man so eine virtuellen und hybriden Konferenzen aufsetzen kann mit diesem Tool. Und äh, natürlich sind Sie nicht auf Hangouts, Meet, Zoom ähm, festgelegt. Sie können das Ganze auch mit BigBlueButton oder mit GoToMeeting oder GoToWebinar ähm, realisieren. Allerdings, wenn Sie nicht den Stream oder Direktveröffentlichung planen, ist dieses Tool zu mächtig. Das heißt, wenn es darum geht, dass Sie einfach eine Konferenz dokumentieren möchten, dann reicht bisweilen auch aus, wenn Sie einfach diese Konferenz aufzeichnen und zwei, drei Videoschnipsel davor schneiden. Allerdings für ein Live-Format ist das die beste Umgebung neben Streamlabs OBS. Allerdings glaube ich, dass oder bin ich der Auffassung, dass Manycam sehr viel ressourcenschonender und stabiler läuft. In diesem Sinne bin ich ganz herzlich hier, Alexander Lasch, und es würde mich freuen, wenn Sie ähm, das Ganze ausprobieren und für Ihre Konferenzen einsetzen. Wir werden es auf alle Fälle tun, und zwar auf der Konstruktionsgrammatik 2020 vom 19. bis 20. November in Dresden. Und wenn Sie mögen, sind Sie herzlich eingeladen, dann dem Livestream ähm, auf meinem YouTube-Kanal zu folgen. Und ähm, ich hoffe, dass das Tool oder dieses Setting Nachahmerinnen und Nachahmer findet und als Anregung dient, um nicht nur die Lehre in ähm, den digitalen Raum zu bringen, sondern auch um ähm, Forschung und Forschungsaustausch mit jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ähm, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. In diesem Sinne, einen schönen Sonntag noch, Ihr Alexander Lasch.